Kennt ihr eigentlich schon FN Level Up? FN Level Up ist eine Plattform, wo ihr eure Videos hochladen könnt, um sie dann von namhaften Trainern und Richtern bewerten zu lassen. Das ist gut, wenn ihr gerade keinen Trainer vor Ort habt oder einfach nach neuem Input sucht. Und gerade jetzt läuft eine ganz besonders tolle Aktion in Zusammenarbeit mit Ingrid Klimke und ihrem Partner SAP. Und damit ihr gleich wisst, wie das Ganze funktioniert, habe ich einmal die wichtigsten Infos für euch. Denn mit etwas Glück kommentiert vielleicht ja Ingrid Klimke selber oder ein anderer bekannter Trainer euren Ritt kostenlos. Als erstes müsst ihr euch natürlich überlegen, was ihr machen wollt. Es geht dabei weniger darum, dass ihr euch toll präsentieren könnt, sondern mehr darum, dass ihr was lernt, also an Sachen arbeitet oder Sachen zeigt, die vielleicht gerade noch nicht so gut klappen. Ihr könnt Trainingsausschnitte von Dressurspringen oder Gelände einreichen ähm, oder eben auch Aufgaben reiten, die ihr dann auswählen könnt. Da seid ihr total frei. Und ich habe mich dazu entschieden, mit Nessie eine Dressuraufgabe zu reiten, denn ja, das ist ja nun mal das, woran wir am meisten arbeiten müssen. Am Anfang des Videos stellt ihr euch einmal bitte kurz vor und woran ihr arbeitet und dann folgt das Training oder die Aufgabe. Hallo, ich bin Juliane Ward, aka Julis Eventer und das ist meine elfjährige Holsteiner Stute Baroness, genannt Nessie. Sie stammt ab von Contendro Maleandro, will also eigentlich nur springen. Wir sind mittlerweile bis zwei Sterne erfolgreich. Zu einer Aufgabe habe ich so ein paar Tipps, wie ihr am besten filmen solltet. Also am besten von C aus. Es sollte nicht zu dunkel sein, man sollte halt alles erkennen können. Ihr solltet auf jeden Fall im Querformat filmen. Da ist es egal, ob es von der Kamera oder vom Handy ist. Zoomen darf man, aber natürlich vielleicht nicht zu viel. Dann solltet ihr gucken, dass ihr ein bisschen enger anliegende Kleidung tragt, damit man eben den Sitz gut beurteilen kann und ähm, möglichst in der Aufgabe nicht schneiden, sondern das einmal durchlaufen lassen. Ich zum Beispiel habe einfach zweimal die Aufgabe geritten und habe mir dann ausgesucht, welche ich besser fand zum Einreichen. Wenn ihr das Ganze dann gefilmt habt, geht ihr auf die Webseite von FN Level Up, registriert euch, legt ein Profil an. Das ist total einfach, geht ganz schnell. Ladet dann euer Video hoch, wählt die SAP-Aktion Ingrid Klimke und Co. und wählt die gerittene Aufgabe aus. Ja, vielleicht habt ihr ja auch das Glück, dass Ingrid selber euren Ritt kommentiert. Ich war ehrlich gesagt super aufgeregt beim Reiten, fast wie auf dem Turnier. Und hier könnt ihr selber sehen, was Ingrid zu mir gesagt hat. Und ich sehe ein schnurgerades, flüssiges Traben, über die Mittellinie. Okay, wenn das das dritte Verlängern ist, muss das noch mehr sein. Sieht so aus, als wenn das, das erst, der erste Mitteltrapp ist. Ja, da könnt ihr ruhig noch ein bisschen engagierter und fleißiger den Trab ausreiten. Und sofort der Mittelgalopp hier auf dem Zirkel. Aha, da geht es gleich nach vorne. Ruhig Richtig couragiert, noch fleißiger. Was mir gut gefällt, der sehr ruhige Unterschenkel, die ruhige tiefe Hand, Jetzt merkt man auch, oh, da wird es ein bisschen nervig und wird dadurch schief beim Rückpferd. Das ist ja oft bei den blutgeprägten Pferden, die das dann schon wissen. Zusammenfassend hat mir die Aufgabe sehr gut gefallen. Es war ein sehr harmonischer Ritt, alles sehr flüssig, sehr fließend, mit einem sehr zufriedenen Pferd. Du könntest die Verstärkung noch etwas mehr ausreiten. Das heißt wirklich entwickeln und immer in der Prüfung das zeigen, was wirklich drinsteckt. Diese Kleinigkeit, die rückwärts richten, ist natürlich gerade in der Aufgabe, wo nicht so viel passiert, dann doch gravierend das Halten und auch das rückwärts richten, da Schief. Im Ganzen auf jeden Fall ausbaufähig, wenn man sich vorstellt, dass man das Ganze jetzt nochmal mit richtig Pep und richtig Schwung nach vorne reitet. Mensch Nessi, das war ja gar nicht so schlecht. <lacht> ich bin richtig stolz darauf, dass Ingrid so viele lobende Worte gefunden hat. Natürlich hatte sie auch ein bisschen was zu bemängeln, dafür ist das Ganze auch da gewesen. Und wir müssen einfach nächste Saison noch ein bisschen mutiger nach vorne reiten. Aber ich kann euch die Sache nur wärmstens empfehlen, weil ja man kann sich kleine Etappenziele setzen und man kriegt vor allen Dingen mal Input von Leuten, bei denen man wahrscheinlich niemals so in echt reiten kann. Also, Macht mit bei der Aktion und ich drücke euch die Daumen, dass ihr direkt bei Ingrid landet.